Hallo, ich bin John Weizmann, ich bin Jurist und äh, der Projektleiter Recht bei Creative Commons Deutschland und äh, wir sind als Projekt auch Mitveranstalter oder Partner von ähm, der OER-Konferenz.